Dankeschön. Danke, dass Danke. du da bist. Danke. Hallöchen. Ich warte noch auf mein iPad und deswegen steige ich schon mit einer Geschichte ein. Man soll ja immer mit den Leuten connecten. Mir ist absolut nichts eingefallen, wenn ich mit euch connecten kann. Deswegen habe ich mir gedacht, ich erzähle euch, dass ich gestern auf einer Hochzeit war und von einer Wespe gestochen wurde und mein Knöchel ist so heftig angeschwollen. bin ich hier angekommen und dann haben die Joelle auf die Idee, mir eine Zwiebel in den Socken zu legen. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal gehört hat. Ich habe davon noch nie was gehört in einem sechsjährigen Medizinstudium, aber... We believe, es wirkt. Außerdem <lacht> habe ich auf dieser Bühne die zweite Predigt meines Lebens gehalten. Und dann ist mir eingefallen, dass ich exakt das gleiche Outfit anhatte. <lacht> also eine andere Rose, aber sie war auch weiß und das gleiche Top. Ähm, ja, so Mode ist nicht so meine Stärke, aber ich bin auch keine Modebloggerin. Here we go. So, genau. Jetzt geht's einfach mal los. <lacht> Ich habe gehört, ihr habt euch schon ein bisschen über Petrus erkundigt, beziehungsweise ihr habt schon einige Messages zu Petrus gehört. Und dann dachte ich mir, damit es nicht sehr redundant wird, erzähle ich euch auch was über Petrus. Also ich habe den Auftrag bekommen, euch etwas über Petrus zu erzählen. Und das machen wir jetzt. Petrus und Jesus, die waren enge Freunde, richtig enge Freunde. Petrus gehörte nicht nur zu den, zu den Jüngern Jesus, sondern zu den engsten Jüngern Jesu. Es gibt mehrere Stellen in der Bibel, da lesen wir davon, dass Jesus sagt, nur ein paar dürfen mit mir mitkommen. Also zum Beispiel, wenn er zu einer Kranken ins Haus ging oder ähm, an besondere Orte ging, da nahm er nur drei Jünger mit und das waren dann immer Jakobus, Johannes und Petrus. Also Petrus hatte schon eine special Rolle im Leben von Jesu. Er war nicht nur ein guter Freund, er war mit, seine, mit einer seiner engsten Freunde. Petrus war ja auch der, der übers Wasser gerufen wurde, der übers Wasser lief. Und er war auch der, als Jesus zum ersten Mal seinen Tod ankündigte, war er der Jünger, der, sagt, der Jesus so zur Seite rief und sagte so, nein Herr, auf gar keinen Fall darf dir das passieren. Er hatte so eine Liebe zu Jesus, er sagte so, das darf auf keinen Fall passieren. Und dann gibt es diese Stelle, da sagt, da sagt Jesus zu Petrus, seinem engsten die sagt er, hinter mich, Satan, an deinen Platz. Deine Gedanken sind menschlich, nicht göttlich. Aber wir sehen an dieser Stelle einfach die Liebe, die Petrus für Jesus trug. Und dann gibt es diese Stelle, kurz bevor Jesus den Weg der Kreuzigung antritt, da, da sagt er seinen Jüngern nochmal, ihr werdet alle an mir irre werden. Und Petrus sagt, egal wer an dir irre wird, ich nicht. Eher würde ich mit dir ins Gefängnis gehen und dann sagt, Petru, äh, sagt Jesus, ich verspreche dir noch, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und er sagt, Petrus, ich würde eher mit dir sterben, als dich zu verraten. So lieb hatte Petrus Jesus seinen Freund. Jesus kündigt an, dass Petrus ihn verleugnen wird und genau das passiert obwohl er doch so inbrünstig behauptet hat, dass das auf keinen Fall sein kann. Und als dieser Hahn dann kräht, Jesus vor Pilatus, Petrus in der Situation, wo er dreimal gefragt wird, hey, gehörst du nicht zu denen? Warst du nicht mit Jesus unterwegs? Er sagt, ich weiß überhaupt nicht, von wovon du sprichst. Als dieser Hahn dann kräht, da fällt es Petrus ein, Jesus hat es angekündigt und er weint bitterlich. Er weint bitterlich, als er realisiert, ich habe meinen Freund verraten. Und dann stirbt Jesus ja auch. Er wird gekreuzigt und dann ist er erstmal zwei Tage tot: Karfreitag, Kar Samstag. Und dann kommt ja der Ostersonntag, Jesus aufersteht. Aber wir müssen uns mal vorstellen, wie Petrus sich gefühlt haben muss so richtig dreckig. Ich konnte mein eigenes Wort nicht halten. Ich war jahrelang mit diesem Mann unterwegs und ich war einer seiner engsten Freunde. Und in dieser einen Gelegenheit, die ich hatte, mein Wort zu halten, habe ich versagt. Jesus war tot. Und wir wissen, was am Ostersonntag passiert. Gott sei Dank, Jesus aufersteht und die Ersten, die zum Grab gingen, das waren ja die Frauen. Zwei Marias und eine Salome gingen zum Grab und sie sahen, dass der Stein weggerollt war. Und dann blickten sie ins Grab und dann sitzt da ein, ein weiß gekleideter Mann, ein Engel, würden wir sagen. Und er sagt ihnen, Ja, habt keine Angst, Jesus ist nicht hier. Er ist euch vorausgegangen. Geht zu den Aposteln, erzählt es ihnen. und im, Zu den Jüngern. Und im Markus-Evangelium lesen wir einen ganz besonderen Zusatz. Das steht nicht nur, geht zu den Jüngern und erzählt es ihnen, sondern steht, sagt es vor allem auch Petrus. Und ich finde, hier sieht man so sehr Jesus' Herz drin, weil Jesus hat an ihn gedacht. Und es war ihm wichtig, ihm so eine Botschaft zu senden, so hey Petrus, mein Freund, ich lasse dich grüßen. Nicht nur so wie alle anderen, sondern ich möchte, dass dir ein besonderer Gruß zukommt, weil ich glaube, Jesus hat ganz genau gewusst, was in Petrus abgegangen ist. Im Lukas-Evangelium lesen wir noch ein Detail. Die Frauen gehen dann ja zu den Jüngern und sie erzählen, was passiert ist. Und alle Jünger halten das für leeres Gerede, für Geschwätz. Pff, was, Jesus ist nicht im Grab. Nur einer läuft zum Grab und schaut nach. Und das ist Petrus. Weil sich Petrus nach seinem Freund Jesus sehnt. Und weil er ganz genau weiß, welche Schuld auf ihm lastet und geladen ist. Und das einzige Gespräch, wovon wir wissen, was wir, was wir lesen und miterleben, das stattfindet zwischen der Auferstehung, also zwischen Jesus ist wiedergekommen und Jesus fährt in den Himmel auf, zwischen diesen, in diesen 40 Tagen, in denen er nochmal auf der Erde ist. Dieses einzige Gespräch, davon lesen wir im Johannesevangelium. Und es dreht sich nur um eine Frage. Und diese Frage, die Jesus Petrus stellt, ist, liebst du mich? Hast du mich lieb? Ich finde es übelst krass, weil wir Menschen, wir würden sowas sagen wie, I told you, ich hab's dir doch gesagt. Genauso wie ich es gesagt habe, ist es gekommen. Er hätte ihn ermahnen können, er hätte ihn schimpfen können, er hätte sauer mit ihm sein können, enttäuscht sein können und das alles zu Recht aber er fragt nur eine Frage und diese Frage ist, liebst du mich? Und ich habe das Gefühl, dieses Gespräch, das verbalisiert, was das Kreuz ist. Petrus wird dreimal gefragt, hey, hast du irgendwas mit diesem Jesus zu tun? Und dreimal verneint er das. Dreimal sagt, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Kein Plan, noch nie, was von diesem Menschen gehört. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Und dreimal fragt Jesus ihn, liebst du mich? Petrus wusste, dass er nichts tun kann, was sein Vergehen ausradiert. Dass er nichts tun kann, was das irgendwie ungeschehen macht. Was, was das irgendwie rechtfertigt oder so. Er wusste, dass da einfach Schuld ist. Petrus hat am Ziel vorbeigelebt. Und Sünde ist nichts anderes als das. Es ist eine Zielverfehlung. Und Petrus hat das Ziel verfehlt. Aber dann ist da ja Jesus. Und er ist ja ans Kreuz gegangen. Und was tut er? Er nimmt eine Verfehlung nach der anderen und er kreuzt sie einfach weg. Wir lesen an anderen Stellen der Bibel, dass Gott unsere Schuld ins tiefste Meer geschmissen hat. Er denkt nicht mehr daran. Er bringt sie nicht mehr hervor. Als Jesus Petrus begegnet, verschwendet er nicht einen Gedanken, nicht ein Wort, nicht ein Satzzeichen auf das, was so offensichtlich scheint, auf den Verrat. Das Einzige, was ihm wichtig ist, ist die Ausrichtung seines Herzens. Das Einzige, was Jesus wichtig ist, ist die Ausrichtung deines Herzens. Und als Petrus diese Fragen, diese Frage nach Liebst du mich mit Ja beantwortet, dann nickt Jesus nicht zufrieden und sagt, gut, haben wir das geklärt, alles wieder cool, wir haben es bereinigt, so können wir es lassen. Nein, er geht einen Schritt weiter und er gibt ihm einen Auftrag. Er sendet ihn und er sagt, dann leite meine Schafe, sorge dich um meine Schafe und zuletzt sagt er, komm, folge mir nach. Eigentlich sagt Jesus dazu Petrus, komm mein Freund, tritt in meine Fußstapfen. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus in diesem Moment noch gar nicht gecheckt hat, was das bedeuten soll. Aber in dieser Geschichte bis hierhin, da erleben wir Petrus' Emotionswelt. Wir erleben, wie inbrünstig er behauptet, dass er auf keinen Fall jemals Jesus verraten könnte und das zeigt uns seine Liebe. Wir erleben, wie tief erschrocken er über sein eigenes Versagen ist. und Das zeigt uns, dass er so bitterlich weinte. Und wir sehen, dass er der Einzige, Einzige ist, der zum Grab rennt, um nach Jesus zu schauen. Das zeigt uns seine Sehnsucht. Und wir erleben, dass Jesus ihn besonders grüßen lässt, dass er an ihn denkt, dass er ihm nachgeht und dass er nur eines von ihm wissen will, als er ihn wieder sieht. Und das ist die Frage, ob er ihn liebt. Und weil er es tut, beauftragt er ihn und sendet ihn. Was Petrus hier erlebt, ist Gnade. Davon haben wir eben mehrere Songs gesungen. Es ist simple und radikale Gnade. Und es ist Liebe. Unverdiente Liebe. Wer ihm damit begegnet, ist der auferstandene Jesus. Petrus begegnet zum ersten Mal dem auferstandenen Jesus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er begegnet zum ersten Mal der Kraft des Kreuzes. Weil das Kreuz vorher ja noch gar nicht passiert ist. Als er auf die Knie fiel, ich bin mir sicher, da ist etwas in ihm zerbrochen. Weil er gemerkt hat, dass er schwach ist und dass er sein Ziel verfehlt hat. Obwohl und trotz der Tatsache, dass er schon so lange mit Jesus unterwegs war. Ich würde behaupten, Petrus kannte so rein statistisch, so von der Zeit, mit der er mit Jesus verbracht hat, wahrscheinlich Jesus besser als du und ich. Er hat die Wunder mit eigenen Augen gesehen, miterlebt. Er war live und in Farbe dabei. Er hat selbst Schritte übers Meer gemacht. Er hat gesehen, wie 5000 Männer und Frauen und Kinder hinzu satt wurden durch fünf Brote und zwei Fische. Er war live dabei. Und trotzdem verfehlt er das Ziel. Trotzdem braucht Petrus eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Jesus Und er verweigert ihm sie nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Tage zwischen Tod und Auferstehung, mehr noch eigentlich zwischen Tod und dieser Begegnung und diesem Dialog, die zermürbendsten Tage seines Lebens waren. Das waren so Tage, wo wirklich die Schuld so heftigst auf seinen Schultern lastete und er ganz genau darum wusste. Petrus wusste um seine Schuld, aber noch nicht um seinen Retter. Und das änderte sich. Weil Petrus Gnade erlebt hat, kann er von Gnade erzählen. Und das tut er. In dem Buch, das auf die Evangelien folgt. Das alte Testament, das erzählt uns ja von einer Zeit, bevor Jesus auf der Erde wandelte. Das Neue Testament, das erzählt uns von der Zeit, in der Jesus auf der Erde wandelte. Und dann passiert ja etwas. Jesus, Jesus wird gekreuzigt, er stirbt, er aufersteht, er kommt zurück auf die Welt und er verlässt sie wieder. Aber nicht ohne den Jüngern, die er, die er hatte, einen Auftrag zu geben. Der Auftrag des Auferstandenen an seine Jünger ist das Letzte, was wir in den Evangelien lesen. Und der lautet, geht hin und mache zu Jüngern. Geht zu allen Völkern, erzählt von meinem Namen, tauft sie auf meinem Namen, macht zu Nachfolgern. Jesus geht, aber jemand kommt. Und dieser Jemand ist entscheidend für die Apostelgeschichte, ist entscheidend für dieses Zeugnis. Und die Rede ist vom Heiligen Geist. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist ein Schlüsselschritt zur Erweckung. Und lass mich dir erklären, warum. Johannes Kapitel 14 bis 16. Das sind die letzten Kapitel, bevor Gethsemane passiert. Bevor Jesus diesen Weg zur Kreuzigung antritt. Und ganze drei Kapitel lang, also ich bin mir sicher, das war nicht seine Rechnung, aber ganze drei Kapitel lang nimmt Jesus sich Zeit, zu seinen Jüngern zu sprechen. Und er sagt, es ist gut für euch, dass ich gehe. Und wir alle denken uns so, what? Also was kann es Besseres geben, als Seite an Seite zu laufen mit dem Retter der Welt? Was kann es Besseres geben, als die heilende Kraft zu seiner Rechten und Linken zu haben und zu wissen, Gott ist right here unter uns in der Gestalt seines Sohnes Jesus Christus. Und Jesus stoppt nicht bei diesem Vers, sondern er sagt, denn wenn ich nicht gehen würde, dann würde der Helfer nicht zu euch kommen. Aber weil ich gehe, wenn ich gehe, dann sende ich ihn euch. Und dann sagt er etwas, das einfach unser Mind blown sollte. Er sagt, und ihr werdet größere Dinge tun, als ich es getan habe. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus in diesen Tagen zwischen Kreuzigung und Auferstehung, zwischen Verrat und Versöhnung, da saß und sich an diese Worte erinnerte und wirklich so mit gesenktem Kopf an nichts denken konnte, als sein krasses Scheitern und sich denken musste, wie soll ich größere Dinge tun, wenn ich es noch nicht mal schaffe, im Kleinsten treu zu sein? Wenn ich es noch nicht mal schaffe, Ja zu meinem Freund zu sagen? Und die Antwort sehen wir. Indem er Gnade erlebt und den Heiligen Geist empfangen hat. Die Apostelgeschichte erzählt davon, dass Menschen, denen Jesus begegnet ist, die den Heiligen Geist empfangen haben, zu anderen Menschen gehen und genau davon Zeugnis leisten, genau davon weitererzählen. Die Apostelgeschichte, die beginnt noch mit der Präsenz Jesus und Jesus sagt in Kapitel 1, Vers 8, Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. Also warteten die Jünger und Jüngerinnen, die Gemeinde Jesu, wartete in Jerusalem auf das Kommen des Heiligen Geistes. Sie wussten ganz genau, was sie erwarteten. Und sie beteten darum und dafür, dass er kommt und dann kam er. Und zwar mit einem Tosen, mit einem Wind, mit einem Rauschen in Macht und Herrlichkeit, mit Feuer. Er kam, er erfüllte die Jünger und Jüngerinnen und der ganze Rest der Welt dachte sich so, was geht ab? Was ist los mit euch? Es ist morgens und ihr trinkt? Die Jünger wussten ganz genau, worauf sie warteten, aber der Rest der Welt, der verstand überhaupt nichts mehr und war völlig verwirrt und da ergriff einer das Wort. Einer ergriff das Mikrofon und dieser eine war Petrus. Und Petrus hält die sogenannte Pfingstrede. Und in dieser Rede tut er nichts anderes, als Gott zu bezeugen, zu sagen, wer Jesus Christus ist und die Menschen einzuladen und, und aufzufordern, umzukehren. Er sagt, diesen Jesus also hat Gott vom Tod auferweckt. Wir sind alle Zeugen dafür. Und weiter, alle Menschen in Israel sollen also dem, was sie hier sehen und hören, mit, durch an dem, was sie hier sehen und hören, mit Gewissheit erkennen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht. Petrus einer der engsten Freunde von Jesus, der es nicht geschafft hat, aus seiner eigenen Kraft ihn zu bezeugen, sondern der ihn verriet, der in Ungnade gefallen ist und dann der Gnade begegnet ist, ist der Erste, der das Wort ergreift. Und dann lesen wir, dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz. Sie waren tief Bewegt. Und kennt ihr das, wenn Leute euch etwas erzählen, was sie wirklich selbst erlebt haben, dass ihr euch so denkt, boah, das, das berührt mich wirklich. Aber wenn jemand euch etwas erzählt, was er mal gehört hat oder in der Doku gesehen hat, denkt ihr euch so, cool, kann sein, muss aber nicht sein, so, weil, weil man dem Menschen nicht so glauben kann, wenn er nicht selbst da durchgelaufen ist. Petrus antwortete, kehrt jetzt um. Und lasst euch taufen auf Jesus Christus, lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm. Und dieses bekennt euch zu ihm, das klingt anders aus dem Mund von Petrus. Das klingt anders, wenn man weiß, wer Petrus war und was seine Geschichte war. Jeder und jede im Volk, dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken. Eigentlich sagt er, hey Leute, macht euch bereit für eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Mit dem auferstandenen Jesus, dem Jesus nach dem Kreuz. Denn das, was Gott versprochen hat, ist für euch und eure Kinder bestimmt und für alle, die jetzt noch fern sind und die der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen. Etwa 3.000 Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt. 3.000 Menschen lernen an diesem einen Tag Jesus Christus kennen und das durch das Zeugnis von Petrus. 3000 Menschen durch das Zeugnis eines Mannes. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Petrus hier nicht redet wie ein Pharisäer. Er redet nicht von oben herab. Er redet nicht mit erhobenen Zeigefinger. Er redet nicht wie jemand, der es viel, viel besser kann und alles schon weiß und nie gescheitert ist, sondern da spricht ein einst gebrochener Mann, der wieder aufgefrischt wurde durch eine Begegnung mit der Liebe und der Gnade Jesu, die er sich nicht verdienen konnte. Er konnte nichts hinzutun. Wer da spricht, ist ein Mann, der den Auftrag, den er bekommen hatte, ernst nimmt. Petrus kann nur bezeugen, was er selbst erlebt hat. Und die Kraft, die an diesem Tag in ihm wirkt, das ist nicht seine eigene. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er darum wusste. Denn seine eigene Kraft hat ihn zum Verrat geführt. Manchmal durchwandern wir so Täler und es fühlt sich an wie die größte Dunkelheit. Wie das größte Versagen, das heftigste Scheitern. Wir sind enttäuscht von Gott Gott. Oder von uns selbst. Es fühlt sich an wie diese Tage, die Petrus erlebt haben muss, zwischen Kreuzigung und Auferstehung. Wir sind uns sicher, es wäre besser gewesen, wenn es anders gelaufen wäre. Aber irgendetwas passiert mit uns in diesen Prozessen. Irgendetwas verändert sich in uns. Etwas hat sich ja auch in Petrus verändert. Petrus ist jahrelang mit Jesus gelaufen. Und er hat die Wunder bezeugt, selbst gesehen, miterlebt. Aber erst als er selbst das Wunder brauchte, ist er der Kraft des Auferstandenen Jesu begegnet. Erst als er selbst Rettung brauchte, lernte er Jesus als Retter kennen. Erst als er selbst Vergebung brauchte, verstand Petrus, was Gnade ist. Wir können nur bezeugen, was wir selbst erlebt haben. Und ich bin mir sicher, Petrus konnte nur von Gnade sprechen, weil er ihm selbst mit Gnade begegnet wurde. Zeugenschaft resultiert aus einer Begegnung mit Jesus und der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Petrus war berufen und er wurde gesendet. Wir erinnern uns, als Jesus Petrus fragt, liebst du mich? Und Petrus sagt ja, da nickte Jesus nicht einfach nur, nein, er gab ihm einen Auftrag. Und dieser Auftrag war, leite meine Schafe, kümmere dich um meine Schafe, sorge für meine Schafe und komm, folge mir nach. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Berufung und Sendung. Bevor wir gesendet werden können, müssen wir am Ort unserer Berufung sein. Good News ist, wir sind alle berufen und zwar alle zum Gleichen. Jesus hatte einen Auftrag für alle und er hat ihn uns vorgelebt. Der erste Ruf deines Lebens ist der ans Herz des Vaters. Die erste Frage, die Petrus gestellt wird, ist nicht, bist du bereit für mich zu arbeiten? Bist du bereit, mir zu dienen? Bist du bereit, das nächste Mal mich zu bezeugen? Nein, die erste Frage ist, liebst du mich? Hast du mich lieb? Bist du nah an meinem Herzen? Und falls du dich bisher gefühlt hast wie so dieser am Boden zerstörte Petrus, weil du weißt, dass du in Sünde lebst, weil du weißt, dass du das Ziel verfehlst und dich vielleicht sogar fühlst, als ob du gar nicht den Ruf ans Herz des Vaters folgen darfst, dann möchte ich dich einladen, heute dem auferstandenen Jesus zu begegnen. Nicht nur hier in Karlsruhe, auch bei dir zu Hause, in deinem Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, wo auch immer du gerade bist, es gibt heute die Möglichkeit, dem auferstandenen Jesus zu begegnen, einen anderen gibt es nämlich nicht mehr. Der Tod ist besiegt, das Kreuz ist gewesen, er kam, er sah, er blieb und er hat gesiegt. Ich verspreche dir, er hat deine Schuld ins tiefste Meer geworfen. Und wenn du vor ihn trittst, dann denkt er nicht mehr daran. Keine einzige deiner Zielverfehlungen ist eines seiner Satzzeichen wert. Eines seiner Gedanken wert, denn das Kreuz ist schon gewesen. Er fragt sich nur, er fragt dich nur, ob du ihn liebst. Und wenn du dich davon angesprochen fühlst, dann lade ich dich jetzt ein, auch bei dir zu Hause. Wir können einfach mal alle die Augen schließen, wir sind ja hier in einem Gottesdienst. Jesus stellt dir heute die gleiche Frage, die er damals Petrus gestellt hat. Und die lautet... Liebst du mich? Hast du mich von Herzen lieb? Und wenn du diese Frage heute mit Ja beantworten kannst, dann kannst du jetzt mit uns, mit mir gemeinsam einfach die folgenden Worte sprechen. Jesus, danke, dass du mich an dein Herz rufst. Heute will ich diesen Ruf beantworten. Und dir auch meine Liebe schenken. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Ich nehme deine Vergebung an. Und ich weiß, dass ich keine Schuld mehr trage. Ich nehme dich an als den Retter und den Herrn meines Lebens. Schenke mir den heiligen Geist und sende mich. Amen. Das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Congratulations. Auch die Hochzeit wird nicht besser. That was it. <lacht> sende mich. Wir sind berufen an das Herz des Vaters und von dort, wir erinnern uns, der Auftrag des Auferstandenen an seinen Nachfolger, hinaus in die Welt. Und dieses hinaus in die Welt, das ist die Sendung. Und Sendungen sind temporär, sie sind wandelbar, sie sind abhängig von der Zeit. Wir sprechen heute nicht mehr wie Petrus auf dem Marktplatz zu einer ganzen Stadt und evangelisieren alle Leute. Ich sage immer, ich bin nicht berufen gewesen zu Poetry-Slammerin, nicht zu YouTuberin, nicht zu Instagramerin. Das wird es nicht mehr immer für immer geben. Die Sprache einer Generation, sie wandelt sich. Dein Wohnort ist veränderbar. Die Gemeinde, die du besuchst, die wird sich vielleicht auch mal wieder ändern. So Deine Sendungen sind wandelbar. Sie sind vielleicht ein Zeitabschnitt, aber deine Berufung bleibt und dein erster Ruf ist der ans Herz des Vaters. Erst als Petrus am Herz des Vaters war, konnte er gesendet werden. Und ich möchte dir heute diese Fragen mitgeben. Die erste Frage ist, hat Jesus überhaupt die Möglichkeit, dich zu senden? Bist du am Herz des Vaters? Kennst du ihn? Lebst du Freundschaft? Hast du verstanden, was es mit dem auferstandenen Jesus auf sich hat? Kennst du den Heiligen Geist? Und wie sieht dein Zeugnis aus? Wo ist dein Feld, wohin du gesendet werden kannst? Die Apostelgeschichte, die hat 28 Kapitel. Ich glaube, sie hat 28 Kapitel, die aufgeschrieben sind. Und ich wünsche mir so, dass dein Leben, dass mein Leben, dass unser Leben, dass Campus Connect, dass einfach die Gruppierung, die es schon gibt, die Jesus' Namen kennen, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dass wir Kapitel 29 weiterschreiben, Kapitel 30 weiterschreiben, 31 weiterschreiben. Es gibt keinen anderen Auftrag als den des Auferstandenen an seinen Nachfolger, und der es geht hin und mache zu Jüngern. Erzählt den Menschen von meinem Namen und tauft sie auf meinen Namen. Erzählt von der Gnade, die ihr selbst erlebt habt. Ich habe das eben schon beim Interview gesagt, beim Q&A. Ich glaube wirklich, dass wir die beste Botschaft auf der ganzen Welt kennen. Ich glaube wirklich, dass wir an einen Gott glauben, in dem die Kraft der Auferstehung liegt. Das ist so crazy, Leute. Ein auferstandener Gott. Jesus war nicht, er ist. Und das ist doch der radikale Unterschied in unserem Glauben, dass wir Beziehung leben, Beziehung mit dem lebendigen Vater, dem auferstandenen Jesus, der gegangen ist und uns einen lebendigen, heiligen Geist gesendet hat. Der Himmel über dir ist offen. Er ist einfach offen, weil der Weg frei ist, der Vorhang zerrissen und weil es deine Herzensconnection geben kann zwischen dir und dem auferstandenen Jesus, dem lebendigen Gott und der Heilige Geist in dir wohnt. Ich bete noch zum Abschluss und dann können wir einsteigen in den Worship. Vater, ich danke dir, dass du lebendig bist. Ich danke dir, dass du dir nicht zu schade warst, auf diese Welt zu kommen und uns gleich zu werden und doch so radikal anders zu sein. Ich danke dir, dass du deinen Sohn ans Kreuz gesendet hast und dass er nicht im Tod geblieben ist, sondern... Auf Verstehungskraft getragen hat und heute noch trägt. Und dass diese Auferstehung Wirklichkeit werden kann in jedem Leben. In jedem Menschen, der sich gerade am Leben fühlt, aber nicht lebendig. Vater, ich danke dir, dass deine Kraft wirkt. Und dass du begegnen willst. Dass du dir wünschst, dass deine Geschöpfe deine Kinder werden. Und ich bitte dich so, dass jeder Einzelne gerade, jeder Einzelne gerade ein Hauch von deiner Liebe spüren darf. Einen Wind spüren darf, einen Kuss spüren darf auf seiner, ihrer Stirn, dass du real wirst, dass du erfahrbar wirst, dass du nahbar bist. Gibt nichts auf der Welt, wonach du dich mehr sehnst als einen Augenblick mit deinen Kindern, um ihnen deine Liebe zu geben, deine Gnade zu erweisen und sie dann zu senden. Papa, danke, dass du kein Gott bist, der uns zum Arbeiten schickt und zum Dienen schickt, sondern der uns so drängt in Liebe, dass wir nicht anders können, als davon weiterzugeben. Vater, danke dafür, dass wir so gebadet sind in deiner Gnade. Amen.